Kann ich in Starter einen Datensatz per Do-File anlegen. Angenommen, Sie haben eine kleine Umfrage durchgeführt und möchten Ihre Ergebnisse jetzt mit Starter analysieren, dann ist der erste Schritt das Anlegen des Datensatzes. Dafür starten Sie ganz normal Starter, gehen hier in Ihre Kommandozeile und geben Do-Edit ein. Dann öffnet sich ein leerer Do-File, den Sie dann so befüllen können, wie ich das hier bereits vorbereitet habe. Der zweite Schritt ist dann, im Do-File die Variablen für Ihren Datensatz zu generieren. Dafür gibt es zwei verschiedene Vorgehensweisen. Das erste Beispiel hier bezieht sich auf eine sogenannte numerische Variable. Das sind alle Variablen, bei denen Sie die Daten als Zahl in den Datensatz eingeben können. Wenn Sie beispielsweise Ihre Befragten gefragt haben, ob sie erwerbstätig sind, ja oder nein, dann haben Sie diese Ausprägung der Variable, ja und nein, und die können Sie dann mit 1 und 2 kodieren. Wenn Sie so eine numerische Variable haben, dann geben Sie ein Generate, dann den Variablen-Namen, ich habe hier V1 als variablen Namen ausgewählt, Sie können auch jeden anderen Variablen wählen, ist gleich Punkt. Durch diesen Punkt hier wird die Variable angelegt, aber es wird noch nichts hineingeschrieben. Der Punkt steht für den sogenannten Systemdefiniert fehlenden Wert in Starter. Das zweite Beispiel, was wir hier haben, erzeugt eine string -Variable. Bei einer string möchten Sie keine Zahlen eingeben, sondern Sie möchten einfach als Buchstaben oder irgendwelche, in irgendwelchen Zeichen eingeben, was die Personen geantwortet haben, die Sie gefragt haben. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Sie offene Fragen gestellt haben. Beispielsweise, wenn Sie gefragt haben, welche Sportart eine Person betreibt und die Sportart dann einfach eingetragen werden sollte. Und dieses ist gleich Anführungszeichen. Anführungszeichen sorgt eben wieder dafür, dass eine String Variable angelegt wird, aber dort noch nichts hineingeschrieben wird. Und Der dritte Schritt ist dann einfach die Dateneingabe im Dateneditor. Ich zeige mal, wie das funktioniert. Ich führe diesen beiden Befehle aus, indem ich hier auf Execute Selection klicke. Dann gehe ich wieder auf die Benutzeroberfläche, gebe dann Edit ein, um den Dateneditor zu starten. Und Dann sehe ich, dass hier die beiden Variablen angelegt wurden, V1 und V2. Wenn ich hier mal eine Zahl eingebe, dann sieht man, dass das in schwarz eingezeigt wird, also korrekt als numerische Variable erkannt wurde. Wenn man hier mal irgendwelche Buchstaben eingibt, dann werden die in rot angezeigt. Die Variable wurde also korrekt als String-Variable erkannt. Wenn Sie dann den Datensatz in dieser Form abspeichern, können Sie direkt mit Ihren Analysen beginnen. Viel Erfolg!